Einer der legendärsten Fußballschuhe von Nike kommt zurück, der Nike Superfly Safari. Yeah. Was macht jetzt also diesen Nike Superfly Safari so legendär und was genau hat eigentlich CR7 damit zu tun? Ich würde sagen, das klären wir, bevor wir jetzt dann loslegen, ohne ins Detail zum Fußballschuh gehen. Angefangen hat nämlich alles genau mit diesem Fußballschuh her. Auf diesen bin ich auch sehr, sehr stolz, dass er in meiner Sammlung ist. Das ist nämlich der allererste Signature-Schuh für CR7, der Nike Mercurial Superfly 2 Safari. Damals, als CR7 und Nike Zusammenarbeit gestartet haben, ist das tatsächlich das erste Colorway nur für CR7 gewesen. Und ihr wisst natürlich, die Partnerschaft zwischen Nike und CR7 ist sehr, sehr legendär. Und deshalb gab es jetzt auch ein remake show zum Superfly 8. Oh. Aufbau her ist der Fußballschuh natürlich identisch zum regulären Nike Micro Superfly 8. Dazu gibt es hier bereits ein Review auf diesem Kanal, wo ihr alle Fakten zum Schuh, zur Performance natürlich nochmal im Detail findet. Nichtsdestotrotz folgt hier natürlich nochmal eine Zusammenfassung, was diesen Fußballschuh ausmacht, worin er so gut ist und was sich auch verändert hat. Der Nike Superfly gehört auch in der achten Generation immer noch zu den beliebtesten Speedboots überhaupt. Doch woran liegt das? Zum einen bietet der Nike Superfly 7 mit seinem brandneuen Vapor u material einen unglaublich direkten Touch. Das U-Material wird sehr, sehr weich, hat sich zwar verändert im Vergleich zum Vorgängermodell, dass es nicht so schnell eingelaufen wird, doch nach der Einlaufphase ist es extrem weich, bietet damit einen wirklich extrem direkten Touch und hilft hier natürlich vor allem bei der Ballkontrolle im Tempo-Dribbling. Außerdem besitzt der Fußballschuh spezielle Features, um natürlich auch die Geschwindigkeit auf den Platz zu bringen. Zum einen hat die Nike auch die Sohlenkonstruktion geändert, um die Stollen so anzuordnen, dass die Geschwindigkeit nicht nur maximal nach vorne gehen kann, sondern auch beim Richtungswechsel optimale Traktion beim Fußballschuh herrscht. Der Lockdown ist extrem gut, anders kann man es bei Nike tatsächlich nicht sagen, denn man wird hier 360 Grad um den Fuß quasi eingeschlossen um so auch bei jeder Bewegung einen optimalen Halt innerhalb des Fußballschusses zu haben und nicht zu verrutschen. Das wahrscheinlich spannendste Feature dieses Fußballschuhs nennt sich Titansynthetik. Denn dieses Obermaterial ist die dritte Lage des Weber Possits und bietet spezielle Funktionen, je nachdem wo es am Fußballschuh angeordnet ist. Zum einen befindet sich im Vorderfuß das sogenannte Speed Band, das einfach nochmal deinen Vorderfuß einschließen soll, um vor allem beim Richtungswechsel nochmal Unterstützung zu bieten. Außerdem ist es beispielsweise auch am Übergang von den Stollen zur Sohle nochmal verdichtet worden, um einfach die Haltbarkeit zu verbessern. Und natürlich auch, um den Touch am Vorderfuß nochmal zu verbessern, denn hier wurde das Material tatsächlich nochmal dünner, um natürlich auch so den Touch nochmal aufs nächste Level zu heben. So okay. okay. Das war es auch schon wieder zum legendären Nike Micro Superfly Safari, dieses Mal als Superfly 8. Falls ihr euch den Schuh sichern wollt, Link unten im sport 2000 Online Shop. wie immer in der Beschreibung. Eure Meinung zum Schuh natürlich auch in den Kommentaren da lassen. Falls ihr keine Videos verpassen wollt, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Bis dahin Leute, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao!